Wir sind im Bereich Daten und Zufall. Und auch hier dasselbe Spiel wie immer. Bitte drückt doch erst auf Pause und versucht die Abschlussprüfung aus dem Jahr 2021 selbst zu lösen. Anschließend gibt es natürlich auch wieder eine Musterlösung. Ähm, die Abschlussprüfung besteht aus zwei Seiten. Ihr seht gerade Seite 1. Ich zeige euch gleich noch Seite 2. Also da kommt noch Aufgabe 4.4. Und hier unten ist dann die Seite 2. Ich wünsche euch viel Erfolg und wir hören uns. Okay, los geht's mit Aufgabe 4.1. Und zwar geht es in der Aufgabe darum, dass wir die absolute Häufigkeit für das Ereignis E1 bestimmen sollen. Das Ereignis E1 lautet eine Schülerin oder ein Schüler der 10. Klasse nimmt nicht am Turnier teil. Also wenn ihr euch die Daten anschaut, dann geht es hier um diesen Bereich, nämlich nur um die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse. Und wenn ich die absolute Häufigkeit bestimmen möchte, so blicken die Merkhilfe, dann sehe ich, absolute Häufigkeit, groß H, ist einfach nur die Anzahl der Merkmalsträger aus der Grundgesamtheit. Also ich muss einfach nur... Anzahl der Schülerinnen und Schüler aussummieren, die nicht am Turnier teilnehmen und aus der 10. Klasse sind. Also in dem Fall 7 plus 8 plus 15 plus 4 ergibt 34 Schülerinnen und Schüler. Achtet vielleicht auch auf die Schreibweise. Das große H steht für die absolute Häufigkeit und wir machen das für das, für das Ereignis E1. Gut, weiter geht's mit Aufgabe 4.2. Hier geht es jetzt um eine relative Häufigkeit. Und zwar Ereignis E2. Eine Schülerin oder ein Schüler der 11. Klasse nimmt am Turnier teil. Ihr merkt schon direkt, es geht jetzt um 11 Klässler und relative Häufigkeiten. Kurzer Blick in die Merkhilfe. Eine relative Häufigkeit, ein kleines h, berechnet sich als die absolute Häufigkeit geteilt durch die Grundgesamtheit. Also bei uns in der Aufgabe ist die Grundgesamtheit, die Menge aller Schülerinnen und Schüler aus der 11. Klasse. Die muss ich erstmal bestimmen, indem ich 11 plus 16 plus 22 plus 5 plus 12 plus 12 rechne. Und dann benötige ich noch die absolute Häufigkeit dafür, dass ja, der Schüler oder die Schülerin am Turnier teilnimmt. Das heißt, das sind 11 plus 22 plus 12. Dann teile ich das Ganze noch und erhalte dann 0,58 oder, wenn ihr möchtet, 58 Prozent. Okay, 4.3. Da geht es jetzt um statistische Kenngrößen. Und zwar sollen wir den Median, die Spannweite und das arithmetische Mittel berechnen. Hier, kurzer Blick in die Merkhilfe. Statistische Kenngrößen habe ich hier unten. Arithmetisches Mittel den Median als Zentralwert und die Spannweite. So Grundsätzlich, wenn ihr Daten gegeben habt in einer sogenannten Urliste, das sind die Daten noch unsortiert, ist der erste Schritt für euch, diese Daten in eine Rangliste zu sortieren. Sonst wird es schwierig, zum Beispiel den Median zu bestimmen. Also, Rangliste, erster Schritt, wir sortieren die Daten von klein nach groß oder, geht auch, von groß nach klein. Reihenfolge spielt hier keine Rolle. Und jetzt kann ich anfangen, meinen Median zu bestimmen. Der Median, der liegt genau in der Mitte der Rangliste, also zwischen 1,4 und 1,9. Und das kann ich dann wie folgt berechnen. 1,4 plus 1,9 geteilt durch 2 ergibt dann 1,65. Dann als nächstes berechnen wir die Spannweite. Das ist einfach der größte Wert minus den kleinsten Wert, also 21,8 minus 0,3. 21,5 Kilometer und das arithmetische Mittel. Ein Anderer Begriff ist vielleicht der Durchschnitt, der ist euch geläufiger. Ich muss alle Werte, die ich habe, also alle Werte hier aufsummieren und durch die gesamte Anzahl der Werte teilen. Also bei uns ergibt es dann 4,05. Ich teile durch 8. Gut, dann Aufgabe 4.4. Das sollen wir begründen, warum das arithmetische Mittel in diesem Fall keine geeignete, geeignete Kennzahl für einen Vergleich mit einer anderen Klasse darstellen. Also das Problem beim arithmetischen Mittel ist, das ist sehr anfällig für sogenannte Ausreißer. Wenn ich mir diese Daten hier anschaue, dann stelle ich fest, die meisten Daten liegen relativ nah beieinander, außer SAMI, der hat 21,8 Kilometer. Und dieser eine Wert. Er fälscht in Anführungszeichen das arithmetische Mittel ziemlich deutlich. Also in dem Fall eben diese 21,8 Kilometer. Und aus dem Grund ist es kein geeignetes Mittel, um die Klassen miteinander zu vergleichen. Besser wäre zum Beispiel der Median. Gut, weiter geht's mit Aufgabe 4.5. Da geht es jetzt um das abgebildete Baumdiagramm. Und im ersten Schritt sollen wir die fehlenden Werte ergänzen. Also Baumdiagramm, auch das habt ihr ja bei euch in der Merkhilfe dargestellt. Da kann ich mich ein bisschen dran orientieren. Und wenn ich dieses Baumdiagramm jetzt ergänzen möchte, dann heißt es in dem Fall, die fehlenden Übergangswahrscheinlichkeiten ergänzen. Der Rest von dem Baumdiagramm ist ja schon da. Also ich beginne hier irgendwo und dann habe ich quasi drei Möglichkeiten. Ich kann ein Basismonster haben auf meinem Weg oder ein weiterentwickeltes Monster oder ein legendäres Monster. So, die Wahrscheinlichkeit für ein Basismonster ist 0,65 oder eben 65%. Die Wahrscheinlichkeit für ein legendäres ist 2%. Demzufolge muss ja die Wahrscheinlichkeit für ein weiterentwickeltes Monster 33% sein. Also 100% minus 65% minus 2%. So, da sich die Wahrscheinlichkeiten nicht verändern, das sehe ich hier in einem zweiten Zug, Wahrscheinlichkeiten sind immer noch identisch, muss auch hier jeweils die Wahrscheinlichkeit 0,33 bzw. 33%, beziehungsweise 33 sein. Gut, jetzt fangen wir an mit diesem Baumdiagramm zu rechnen. Und zwar im ersten Schritt sollen wir die Wahrscheinlichkeit Ereignis E3 bestimmen, die beiden ersten Monster sind Basismonster. Also ich muss mir halt überlegen, wo gehe ich jetzt an diesem Baumdiagramm entlang. Ähm, wenn beides Basismonster sein möchten, dann muss ich halt in meinem ersten Zug ein Basismonster haben und auch in meinem zweiten Zug ein Basismonster. Und die Wahrscheinlichkeit bestimmt sich dann mit der sogenannten Pfadregel. Also wenn ich einen Pfad berechnen möchte, zum Beispiel von a nach k nach m, das ist hier abgebildet, a nach k nach m, dann muss ich rechnen, Übergangswahrscheinlichkeit p1 also von diesem Pfad mal p3 von diesem Pfad mal p5 von diesem Pfad. Also in unserem Fall Pfad nach b und Pfad nach b sind 0,65 mal 0,65 ergibt dann 42,25%. Gut, weiter geht's, Aufgabe 4.7, die prozentuelle Wahrscheinlichkeit für Ereignis E4. Bei den ersten beiden Monstern ist mindestens ein legendäres Taschenmonster -Taschen dabei. Also wenn ich zweimal ziehe, habe ich danach mindestens ein legendäres Monster in der Hand oder in meiner App oder wo auch immer das dann angezeigt wird. Auch hier überlege ich mir wieder, welche Pfade muss ich entlang gehen. Erste Möglichkeit ist, ich habe ein Basismonster im ersten Zug und im zweiten Zug ein legendäres Monster. Zweite Möglichkeit wäre, im ersten Zug ein entwickeltes Monster und dann im zweiten Zug ein legendäres Monster. Oder die dritte Möglichkeit, ich habe sofort ein legendäres Monster. Dann ist es nämlich total irrelevant, ob ich ein Basismonster, ein weiterentwickeltes oder ein legendäres Monster ziehe. Ich habe ja schon ein, mindestens eins, der hier drin, ein legendäres Taschenmonster in meiner Hand. So, und dann muss ich eben diese ganzen Wahrscheinlichkeiten berechnen. Das heißt erstmal BL, dann EL und dann kommt noch die Wahrscheinlichkeit für L dazu. Und es ergibt dann in Summe 3,96%. So, dann sind wir auch schon bei der letzten Aufgabe. Da meint der Klassensprecher, es ist unmöglich, Mal hintereinander ein legendäres Taschenmonster zu treffen. Ja, hm. unmöglich ist es nicht, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Also in dem Baumdiagramm hier sind ja nur zwei Züge abgebildet. Theoretisch geht das Baumdiagramm natürlich unendlich weiter. Ihr könnt das Spiel ja unendlich lang spielen. Und dann kann ich theoretisch auch viermal hintereinander ein legendäres Taschenmonster ziehen. Also das wäre dann 0,02 mal 0,02 mal 0,02 mal 0,02. Sehr unwahrscheinlich, aber eben nicht unmöglich. Und dann seid ihr auch schon fertig mit der Abschlussprüfung 2021 aus dem Bereich Daten und Zufall.